Wir unterscheiden zwischen einer Prediction, das bedeutet Vorhersagen basierend auf Korrelationen, die wir in den Daten finden, und Kausalinferenz, das bedeutet die Bestimmung und Berechnung von kausalen Effekten. Also intuitiv ist es halt ein Unterschied, ob zwei Variablen, A und B, sich miteinander bewegen sozusagen oder ob A die Ursache von B ist, also dass B auf A folgt. Und die meisten kennen ja wahrscheinlich den Satz Correlation is not causation. Und genau diesen Unterschied machen wir auch. Warum das jetzt im Unternehmenskontext äh, wichtig ist? Wir sagen, diese Unterscheidung ist wichtig, da die meisten strategischen Fragen und auch organisatorischen Fragen und Entscheidungen, die getroffen werden, kausale Fragen sind. Um strategische Entscheidungen zu treffen, äh, fragen wir uns eigentlich immer nach dem Effekt, von verschiedenen Handlungsalternativen, die uns zur Verfügung stehen und versuchen dann abzuschätzen und im Business-Kontext wäre das natürlich im Rahmen der organisatorischen Ziele, versuchen wir abzuschätzen, welche, was der Effekt der Handlung ist und welche dann die beste ist, für die wir uns entscheiden. Beispielsweise, und das ist eigentlich, finde ich, ein ganz aktuelles Beispiel äh, und Thema, könnte ein Personalmanager oder eine Personalmanagerin sich fragen, ob das vermehrte Einführen von Telearbeit sich positiv auf ähm, die Produktivität von MitarbeiterInnen auswirkt. Und die zugrunde liegende Frage hier ist, was ist der kausale Effekt von vermehrter Telearbeit ähm, auf die Produktivität der MitarbeiterInnen? In vielen Unternehmen heutzutage nutzen, nutzen ihre großen Datensätze äh, und halt maschinelles Lernen, um Entscheidungshilfen für diese Art von Fragestellungen zu schaffen und in diesen Situationen zu haben. Und äh, klassische Machine Learning Ansätze basieren allerdings rein auf Korrelationen, also den Predictions, von denen wir sprechen. Und äh, vereinfacht gesagt, nehmen diese also Algorithmen als Input einen Datensatz und ein Ergebnis, also das Ergebnis, was einen in der Fragestellung interessiert. In dem Beispiel von vorhin wäre das die Produktivität. Dieser Algorithmus trainierten äh, Machine Learning Model und äh, diesem Model kann man dann neue Daten äh, einspeisen und bekommt sehr präzise äh, sehr präzise Voraussagen ähm, über das zu erwartende Ergebnis. Und ähm, diese Fähigkeit, ähm, sehr exakt Muster und sehr präzise Muster in Daten zu erkennen und daraus präzise Prognosen zu erstellen, hat dazu geführt, dass Machine Learning industrieübergreifend für verschiedenste Entscheidungen eingesetzt wird. Wenn wir aber jetzt berücksichtigen, dass die meisten Fragen im Unternehmenskontext eigentlich kausale Fragen sind, stellt sich die Frage, wie passend diese Methoden sind, um unsere, ja, um unsere strategischen organisatorischen Fragen eigentlich zu beantworten und eine gute Entscheidungshilfe zu sein. Für Kausalinferenz ist es eigentlich immer wichtig, also man braucht immer ein Modell, damit meine ich kein Machine Learning Model, sondern ein Modell mit kausalen Annahmen, das eigentlich immer von sogenannten Domain Experts, von ähm, Personen, die sich in dem Umfeld gut auskennen, am besten bereitgestellt werden kann. Und dabei geht es darum, ähm, im Grunde um kausale Annahmen, die man über den entscheidungsrelevanten Kontext ähm, trifft, in einem Modell darzustellen ähm, und das ist beispielsweise ähm, auch wichtig, eben, wenn, wenn wir über Experimente reden. Ähm, man könnte ja sagen, okay, ein Experiment kontrolliert und ähm, wir, wir haben eine, eine Treatment- und eine Kontrollgruppe, aber selbst dort gehen wir davon aus und auch das ist eine Annahme, dass unser Treatment einen kausalen Effekt auf unser Ergebnis haben, was uns interessiert. Und auch das ist eine Annahme, die wir, bevor wir dieses, dieses Experiment starten und Design, die wir treffen. Also wir haben äh, 15 Interviews mit äh, Data Scientists und ManagerInnen von Firmen gesprochen, die äh, sehr stark mit dem Thema Big Data und äh, Machine Learning sich auseinandersetzen. Und... Ähm, ja, bei den Firmen waren sowohl sehr große Unternehmen, teilweise Tech-Unternehmen, teilweise auch nicht dabei, ähm, als auch Start-ups und mittelständische Firmen sehr gemischt. Ähm, die Firmen kamen aus Europa, Asien, den USA, also wir hatten eine sehr sehr gemischte ähm, Gruppe. Und ähm, neben, dem, neben den Tech-Firmen waren aber auch äh, Firmen aus ähm, Retail- und Consumer-Goods-Bereich dabei, aus Tourismus, aus der Gesundheitsbranche, aus der produzierenden Industrie und auch äh, Consulting-Firmen. Und ähm, es ist halt besonders interessant zu sehen, dass das Thema auch ähm, auf verschiedenen Ebenen, Ebenen relevant ist und nicht nur jetzt bei Tech-Firmen, was man vielleicht äh, zuerst ähm, annehmen würde. Und dann haben wir, die, haben wir unsere InterviewpartnerInnen zum Thema Causal Machine Learning befragt. Insbesondere hat uns dabei interessiert, wo sich die Anwendungsbereiche von kausalem und klassischem Machine Learning unterscheiden. Das heißt, was für eine Rolle spielt kausale Inferenz in der Praxis tatsächlich? Welche Methoden benutzen Data Scientist für welche Fragestellungen? Und äh, werden kausale Fragen auch tatsächlich mit kausalen Methoden beantwortet? Oder sind es immer noch äh, vorwiegend Korrelationen, ähm, die dort als Entscheidungshilfe hinzugezogen werden? Und dann haben wir auch versucht, ein bisschen schon in die Zukunft zu schauen, wir versuchen Firmen, planen Firmen, in Kausalinferenz zu investieren, möglicherweise in Methoden, aber auch in Talent oder Kooperationen mit, mit anderen Firmen oder mit Universitäten oder Forschungsinstituten. Sehr, sehr unterschiedlich. Auf der einen Seite haben wir Firmen, die sich schon äh, mit dem Thema auseinandersetzen äh, und auf dem anderen Spektrum haben wir, hatten wir auch ähm, Interviewpartner, für die das Thema sehr neu war, ähm, aber bei denen großes Interesse da war. Insgesamt kann man aber sagen, dass ähm, bei so gut wie allen Firmen das ein Thema von vielen ist und es ähm, oft kleine äh, Data Science Teams sind, die sich damit beschäftigen, die ähm, wo es einige Experten gibt, die das ganze Thema quasi so bottom-up versuchen, im Unternehmen voranzutreiben. Also Es ist noch ein, ein Nischenthema, aber es scheint schon äh, ein sehr, sehr großes Interesse zu geben, weil es auch einfach gewisse Frustrationen ähm, mit, mit herkömmlichen und klassischen Machine Learning Methoden gibt. Und ähm, ich denke auch durch das, durch das Book of Why ähm, einfach dieses Thema ähm, sehr präsent geworden ist. Und ähm, ja, viele, gerade Data Scientists, äh, das als, als logischen nächsten Schritt für ihre Arbeit ansehen. Ähm, genau, man muss aber sagen, es ist ein Thema, was sehr stark bei den Data Scientisten liegt wenig im Management, zumindest soweit wir das ähm, gefunden haben und äh, genau das wäre auch ein Punkt, wo man äh, wahrscheinlich in Zukunft auch ansetzen müsste, um das Thema etwas breiter ins Unternehmen zu bringen. Interessant und auch einfach wichtig ähm, finde ich einfach diese Erkenntnis ähm, der Wichtigkeit ähm, der Manager in, in diesem Prozess. Einfach auch im Grunde genommen um die Manager wieder zurück ins Boot zu holen und auch diese Trennung zwischen Data Science und Management etwas aufzuheben. Und ich finde es eigentlich eine interessante Erkenntnis, dass das Wissen, was wir Menschen haben, eigentlich immer noch extrem wichtig ist, abgesehen von von der, von der starken Rechenkraft, die wir haben und von den immer besser werdenden Algorithmen. Und ähm, was ich einfach schön finde an dem Thema, ist, ähm, dass kausales Wissen und über kausale Zusammenhänge nachzudenken so etwas Natürliches für uns Menschen ist, dass wir es eigentlich schon gar nicht mehr als solches bewusst wahrnehmen die meiste Zeit. Aber ähm, ja, diese, diese ähm, Argumentation, die wir bringen über wie strategische Entscheidungen getroffen werden, scheint so logisch, wenn man darüber nachdenkt, wie wir selber Entscheidungen treffen, dass es immer ein Abwägen von kausalen Annahmen ist. Natürlich nicht immer total analytisch und mathematisch und wahrscheinlich treffen wir auch falsche kausale Annahmen, während wir schnell Entscheidungen treffen. Aber das ist halt, wie wir Entscheidungen treffen. Und ich glaube, wenn wir wirklich daran interessiert sind, bessere Entscheidungen Entscheidungen und vor allem nachhaltig bessere Entscheidungen und robuste Entscheidungen zu treffen, glaube ich, ähm, kommen wir nicht drum herum, einfach diesen Aspekt unseres Denkens ähm, mit einzubinden und versuchen, ähm, auch Maschinen damit einzubinden. Man, man sieht, es ist, ein, ähm, es ist ein wirklich wachsendes Thema. In der, in der Industrie, man sieht, immer mehr Firmen beschäftigen sich damit. Es ist immer noch ein Nischenthema, aber trotzdem ähm, sieht man einfach, dass es, dass es wichtiger wird. Und ich glaube auch immer mehr Praktiker und Wissenschaftler ähm, setzen sich mit dem Thema auseinander und beginnen zu, zu verstehen, ähm, dass das Warum auch wichtig ist. Dass es nicht ausreicht, einfach nur zu beobachten, was in der Welt passiert, und gerade mit mit äh, großen Datensätzen ähm, ist es äh, mittlerweile gar nicht mehr schwer, irgendwo eine Korrelation zu finden. Aber dass es auch wichtig ist, warum Dinge entstehen. Ähm, und ich denke schon, dass es ähm, auch einfach insgesamt als Data Scientist für das für das Verständnis wichtig ist, ähm, ja sich äh, sich mit Kausalinferenz auseinanderzusetzen, mit der mit der Logik dahinter. Und wir sehen auch, dass ähm, auch äh, zum Beispiel der Turing Award ähm, auch an ähm, Wissenschaftler geht, die sich ähm, mit dem Thema auseinandersetzen und zum Beispiel Joshua Benjio oder auch äh, Judea Pearl natürlich ähm, äh, sagen, dass, dass das ein wichtiger nächster Schritt im Computer Science-Bereich ist, ähm, um künstliche Intelligenz ähm, wirklich intelligenter zu machen, ähm, besser einsetzen zu können. Und ähm, ich glaube, dass das halt ähm, gerade auch für Unternehmen gilt.